Willkommen zurück zu Pokémon Silber. Wir sind hier wieder in dieser Höhle stehen geblieben. Weil wir haben in der letzten Folge ein bisschen die Alfruin erkundigt. Und heute werden wir die andere Seite der Alfruin erreichen können. Mit Hilfe dieser Höhle. Und wir finden am Anfang der Folge auf einen Morlord, was uns stören möchte. Aber ich sage nein, Morlord, ich habe keine Lust auf dich. Und jetzt geht er wein und rennen weg. So soll es sein. So, leider. Habe ich hier einen weiteren Trainer bemerkt? Ich habe kurz meine äh, Pokémon geheilt. Ich habe keine Dreck oder so gekauft. Ich war zu voll dafür. Deshalb, let's go! <lacht> Wird bestimmt schief gehen. Ich bin hierher gekommen, um meine Pokémon-Forschungen durchzuführen. Ich zeige dir meine Ergebnisse in einem Kampf. In, deinem, in einem Kampf willst du mir deine Ergebnisse zeigen? Uh, du willst benutzt werden, hm? Kangama, okay. Fängt schon mal gut an. Schönen Gameboy Style. Okay, Pluspunkt, gebe ich dir. schöne Retro-Look. Mhm. Man denkt jetzt wahrscheinlich, ja, es ist vielleicht Gestein oder vielleicht Kampf. Das ist normal. Es ist einfach Typ normal. Es hat zwar Gestein und Kampf attacken. Aber der Typ ist normal. Das habe ich auch für nie gecheckt. Ach oh ja, und es kann mega lieb was. Eine sehr starke Attacke ist oh mein Gott, bitte sterbe ich nicht gut. Oder? Ich sollte ein bisschen Rauchwolke einsetzen, merke ich gerade. Die Trainer hier sind gar nicht mal so schlecht. Ah, wir haben in der letzten Folge gemerkt, wir wären fast down gegangen. Mal wieder. Diesmal wollte ich aber. Oh warte, ich hab nicht mehr zum zweiten Mal mit dem geredet, ne? Oder doch hab ich, doch habe ich, doch habe ich. Doch, doch, alles gut. Müsste. Wenn ich, dann ist egal. Aber oh, oh warum muss Kangama so viel mega heap spammen? Ich hoffe ich habe noch ein paar Tränke. Ich habe ein paar vier Hypertränke, okay erstmal mal, er macht einen mega noch normal. Aha. Ähm, amphi kann da mal kurz rein. Kann ich nämlich schock einsetzen? Nachdem er natürlich wieder mit seinem mega hieb angibt. Oh schock müsste sehr viel Damage machen. Und da, oh, nein, doch nicht genug. Hm, ja, den anderen reinzubringen bringt nichts. lohnt sich nicht. Du Flamesack rein, heile ihn. Greift dann an mit Glut. Er ist fast tot, ich greife nochmal an mit Blut. Ich schneller und er geht down! Oder sie, dann haben es gerade sie. Yeah! Kengo! Das ist mir aber gezeigt! Ja, das so sieht's aus. Ergebnisse? Schlecht. Aber gutes Pokémon, war ein guter Kampf. Ich sollte meine Ergebnisse sammeln und anschließend veröffentlichen. Vielleicht werde ich so berühmt wie Professor Lind. Keine Ahnung. Äh, uh, ja. Und jetzt sind wir hier an diesem Teil. Mit einem sehr großen See, was ich sehr nice aussehend finde. Und wir sehen dort hinten. Oh nein, das war ich nicht. Ähm. Um, Moment, was gibt's denn hier? Gibt's hier weiter? Ne, ist ein Item. Oh lol. Ja, Brauche ich nicht. Noob Item. Brauchen wir sowas nicht. Wollen wir ja keine Steroiden auf unsere pummel setzen. Ah, gar nicht. Was gibt's hier? bestimmt ein secret item oder hidden kein hidden item ehrlich jetzt nichts wow gut gemacht Game freak einfach eine Insel mit nichts nicht mal ein verstecktes unsichtbares Item nein nichts da können wir auch landen hier aber auch und hier gibt's Trainer mit einem Item es gibt zwei verschiedene Arten von Menschen jene mit Stil und jene ohne zu welcher zählst du dich naja, ja, sehe ich sie aus wie ein 10-jähriger Junge. Ich würde sagen, ich hab Stil! Oh, gar nicht mal so schlecht. Dein Stil, Lars. Ast-Trainer, oh oh. na ja, gut dann. Oh, er wird so warm. Wie süß. Ja, gut, was habe ich mir dabei gedacht, Feuerprobe zu verbrennen? Tja, schon wohl fehl, wa? Buh, buh, buh, buh. Da kann Melly ein bisschen was von haben. Von diesem Kill. Melly kann ja gut ein bisschen attacken. Hoffentlich nicht dabei sterben. Nicht dabei sterben. <kühm> Shit. Ich habe aber noch ein paar Beleber, oder? Ich habe Beleber. Bitte sag, ich habe Beleber. Ich habe doch Beleber, oder? Ich habe Beleber. Ich habe gekauft, oder? Beleber, Beleber. Habe ich irgendwie Beleber? Ich habe Beleber zwei Stück. Nice. Melly. Damit doch ein paar Erfahrungspunkte bekommt. Und jetzt kommt Vision. Was? Dreck, Gut. Na oben ist nicht gut mit Lumanda. Wir können keinen Kaffee trinken zusammen. Oh, jetzt verstehe ich Okay. Kannst du starten also? Shaggy. Mhm. Shaggy. Mhm. Okay. Okay. Äh, <lacht> interessanter Sprite. <lacht> ich sag mal, nee, nicht mehr dazu. So, bye bye, Shaggy. Panzerschutz! Hilfe! Und das Militär! Nein, wir sind down! Oh yeah! Und Level 30 fahren 4, please, please, please! Yes! Woo. Oh, wir haben bald einen Amphi, merke ich gerade. Sehr, sehr bald. Oh, guck mal da. Da bin ich! Hey! Und ich muss mich jetzt selbst verbrennen. Ich muss mich jetzt selbst verbrennen. Sieht aus wie ein Shiny. <lacht> Tut mir leid, ich... Vielleicht ist das ist ja irgendwie lang verschollener Bruder. Aber ich muss es tun. So lange, Ah, it hurts. It hurts so bad. Ah. Und... Ach, ehrlich jetzt. Greggie, ich, ich vermute mal, ich habe das verdient jetzt, aber... Ach komm. Komm, hör auf. Hör auf. Danke. Jung, <lacht> geskippt, gibt meinen Tod. Wollen wir nicht sehen. Nein. Niemand. Dein Stil ist beeindruckend! Oh! jetzt schon? Oh nein. Yay! Glückwunsch! Ein Amphi wurde zu Ampharos! Jetzt haben wir ein Ampharos, Leute! Äh... Donnerschlag? Oh mein Gott. Ja! Yes! Shut up and say yes! Da noch Donnerschock, wenn du Donnerschlag hast. Keine Musik. Oh yeah, endlich mit einem Ampharos hier. Da. Oh, da werden wir zuerst gestört. Aber gar nicht mal so schlecht. Doch, das hätte ich sehr schlecht. Äh, lass mich ein bisschen Frieden, danke schön ähm, wir werden noch die Chance dazu bekommen, unser Ampharos im battle zu sehen. Aber ich möchte jetzt erstmal unsere ganze Pokémon entwickeln. Und als nächstes wird Melly dran sein. Melly braucht nämlich noch ein bisschen. Danach werden wir Blutzug machen. Und danach Flamesack. Flamesack als letztes, einfach weil er am nächsten noch braucht, merke ich. Da habe ich zumindest gerade noch nachgeguckt. Und yeah! Übertrank. Den können wir sehr gut gebrauchen. So, ich skippe erstmal durch alles durch. Und ich setze jetzt Morty nur nach vorne, damit die, äh, sie ein bisschen Erfahrungsmittel bekommt. Hier gibt's wahrscheinlich nur ein Item, oder? Oh, hier gibt's weiter vielleicht. Dann reden wir erstmal mit ihr. Sie steht ja so ganz alleine. Und hier gibt's irgendwie gar nichts. Ich trainiere momentan. Möchtest du kämpfen? Okay, anscheinend ist im Original dieser einfachen Ort zum Trainieren. Was gar nicht so schlecht ist. Äh, Evoli. Vorhin hatten wir die kanto und jetzt haben wir Evoli. Okay. I'm digging this, yeah. Nom nom lecker lecker okay macht nicht so viel Damage leider also im Glück trifft nicht ja noch mal ein bisschen kratzer oh oh macht leider sehr viel Tra äh, Damage haben wir noch äh, Tränke all das super nicht auf Mauzi kann wir switchen raus zu Owoth vielleicht wird sich auch Owoth na nee Owoth wird sich nicht vorher entwickeln, glaube ich weil ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ähm, Mauzi unter Level 30 schon und wo äh. Blutzug knapp über 30 und halt flamesack also Igilava schon fast bei 40. Das Höchste, was ich, wo sich dann ein Starter entwickelt, 36. Okay immerhin kriegst Bluetooth grad ein Level Up. Dachte halt, Mauti will auch jetzt einen bekommen, eins bekommen, aber okay. So, Mauti kurz rein, damit du Bluetooth bekommst. Und da ist ein Fall Pokémon ist und wir nichts gegen Feuerpokémon haben, setze ich einfach mal Amphi ein. Und da sehen wir auch schon den Sprite von Ampharos. Also wenn der nicht cool ist, dann findest du ihn halt nicht cool. Ich finde sehr ja cool. Aber ein Sonderbonbon by the way. Könnten wir theoretisch bald mal benutzen. Beispiel wenn Flames Level 35 ist, darf ich ihn sofort entwickeln können. <lacht> Wer braucht schon warten? <lacht> so, jetzt können wir Donnerschlag ausprobieren. Ich kann noch kurz mal nachschauen, ob da... Ach nee, Beschreibung gibt es ja noch gar nicht. Nein, aber auch Donnerschlag. Ist einer der besten Don äh, Elektroattacken, die es gibt in dieser Gen. Aha. So, jetzt können wir Kopflos machen, damit wir keine AP für Donnerschlag äh, brauchen und passt. Oh yeah! Was haben wir hier? Ein Blitzer. Aha, ganz in Evoli-Form. Gleich kommt doch wahrscheinlich noch Pikachu Pikachu, Raichu beim nächsten Trainer. <lacht> Sammeli. Ähm. Wir haben, glaube ich, auch nichts gegen einen Blitzer. Kann das sein? Versuchen wir es mal mit Amphi. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber Kopfnuss vielleicht. Oh, Kopfnuss! Sehr gut! Donnershock, ja, aber... Habt ihr gesehen, Donnershock? Versteck <lacht> dich ein. Normal. Aber du bist raus! Bis dann und ciao! sage ich zu dem Blitzer. Dann haut's ab. Und dann kommt ein Aquana. So, und für ein Aquana aber leider auch nichts, weil ich gerade <lacht> Scheiße. Wir brauchen dringend unser neues Teammitglied. Werden wir aber jetzt bald schon bekommen. Ich kann euch sagen... Ähm, ungefähr bei der siebten Arena kämen wir's kurz vor oder nach ich weiß gerade nicht mehr aber irgendwann da ähm ja setzen wir mal oh, warte ich bin noch dumm <lacht> Elektro Pokémon auf Wasser diese komme ich nicht darauf oh Gott bisschen verloren heute ein bisschen L so Donnerschlag wenn jetzt nicht wanted ist ne schon sagen, also ich werde auch dort bei einem Donnerschlag KO geschlagen. Die Angie, oh nein, du bist zu gut für mich. <lacht> ich werde so lange trainieren, bis ich besser bin. Okay, wenn du meinst, dass du das tun musst. Oh Gott, ich konnte sogar noch entfliehen. Warte Moment, bevor wir den nächsten Kampf machen, muss ich irgendwen heilen. Das wäre gut zu wissen. Ich spiele gerade ein bisschen viel, weil ich fühle mich nicht allzu lange diesen Ort aufhalten. sagt, möchte ich mal heilen. Ein Hypertrank haben wir noch. So, hallo! Für meine Lieblings-Pokémon würde ich überall hingehen. Das würde jeder wahre Trainer tun. Ja, ich würde schon sagen, dass ich ein ziemlich wahrer Trainer bin. Ulla? Ulla-la! <lacht> so macht man sich an die Mädels zu Äh, oh, Kapuzzi. Ähm. Na gut, ne? Tut mir leid, ne? Aber ich musste dich leider ein bisschen... Wie sagt man... Ich glaube, in Deutschland sagt man zerstören. Oh yeah. Ulla. Ich wusste gar nicht, dass... Ulla... Äh, ah, doch, Ulla ist ein echter Name. Fällt gerade wieder auf. Ich fand sogar einfach lustig, wie da einfach ein Charakter Ulla heißt. Aber fällt gerade auf, ja, das ist ein echter Name. Es gibt Leute, die so heißen. Yay! Level up. Genau das, was wir brauchen. Bye bye, Ulla. Ulla, Britta. Ich kümmere mich lieber. Ich kümmere mich lieber um meine Babys, aber... Äh, nur einmal in der Woche kommt ein Pokémon ans Wasser. Dieses Pokémon hätte ich gerne gesehen. Ah! Mh, Hinweis, das ist ein Hinweis. Aber heute ist nicht der Tag. Ich glaube, es ist Dienstag, aber ich weiß es nicht. Ja, hier ist es. Und wir sind komplett falsch. Ach, wir sind komplett falsch. Hier kommt nämlich ein sehr... Ein, ein besonderes Pokémon, was man nur einmal im Spiel fangen kann. Genau hier. Ist kein oder so. Nichts Besonderes. Kriegt man auch in Gen 1. Das ist halt ein Gen 1 Pokémon, was man hier fangen kann. Ähm... Ja. Das Pokémon... Kommt nur um einen bis fünf Wochentag. Ich nehme das gerade am Samstag auf. Und hier gab es keinen Weg, ne? Ne, ich bin komplett falsch. Ich bin wirklich komplett falsch einfach. Oh Gott. Wo muss ich denn dann lang? Ich dachte, hier muss ich lang. Dann vielleicht doch, wo ich ganz am Anfang vermutet habe? Seltsam. Es ist mir jetzt egal, dass ich spiele. Es ist mir egal. Vielleicht doch hier hoch, wie ich anfangs dachte also hier ist ja wasser ach warte gab es hier links nicht so einen stein den man zerbröckeln kann hier links Nee. aber wir, man kann hier schon mal zumindest mal kurz im wasser schauen ob man da irgendwo rumplanschen kann zu einer neuen area das, heißt, das komm krabbi jetzt auf ein und ja hier gibt's was ein altmann oh er bekämpft schade ich dachte er gibt mir einen tipp oder so sieh mal einer an ein besucher aber ja, hier ist richtig, das andere ist nur für das Seemonster, was man fangen kann. ein Seemonster ist nicht wirklich ein Seemonster. Ah ja, ähm, ich weiß nicht, ob ich da nochmal irgendwann hinkomme, weil... Hat nichts Besonderes. Kleinstein an der Hand. das es muss ein Kleinschein kommen. Oho, kannst du... Oh. Weil das heißt in Nasslock würde ich mich richtig kacke fühlen, muss ich sagen. Äh, ja, Suicide, würde ich mal sagen, ne? Kacke. Ein belieb habe ich noch. Machollo. Hm, Glut. Like yes! Nice, nice, nice, nice, nice, nice, nice! Und das was? Mein Gott, warum musst du Suiciden? Haha, oh, ha, du setzt dich ja zur Wehr! Natürlich. Ich wohne hier unten. <lacht> Wenn du möchtest, kannst du bei mir einziehen. Nein, danke. Es ist noch genügend Platz! Nein, nein ich, ich habe kein Interesse. Danke. Oh Gott, ein Hobo, Hilfe. Ähm. <lacht> oh Gott, lassen wir es lieber. Ähm. Ja, es hat jetzt kacke, aber komm, es ist, ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Um, hi, bist du, wurdest du auch hier mit den anderen? Aber hallo! Mir ist schon lange niemand mehr begegnet! Hab keine Angst! <lacht> ich mag die kleinen Leute von heute. Lass uns doch mal kämpfen! Gut. Bitte nicht. Oh nein. Ich möchte das nicht. Dominik, was ist mit dir passiert? Ich, ich, ich, ich will das nicht. Die Polizei. Ach, warum Finale? Ach, Mann. Ich sterbe, oder? Nein, Mike. Beim Finale stirbst du nicht. Alles gut. Ach, come on. Ach, Gott. Hm, Kleinstein. Wenn du jetzt wieder Finale einsetzt. Ich swear to God. Wenn du jetzt Finale einsetzt. Ne? Ne? Ich bin kurz davor, diesen Raum zu verlassen. Okay, ich bin nicht tot. Ich bin nicht tot. Alles klar. Da brauche ich ja nicht den Raum verlassen. Die Weiße von Kleinschein. ein neben mir. Ah ne, das ist mein Schweif. Ich bin dumm. Tom mhm. Krabi, Los Krabi, Sofa! Das könnte wirklich funktionieren. Das sind nur drei Level Unterschiede. Gut gemacht Krabi! so stolz auf dich krabi du erfährst all diese erfahrungspunkte nicht dass du wie maus die brauchst oder also nein ich bin lange das hier macht mir nichts aus aber ich bin hungrig die oh Kamera stärker oh das ist der ausgang da ist der ausgang oh mein gott wir sind fast da und ich bin aus dieser runter gefallen aber es ist schon okay wir werden es nämlich noch ein bisschen erkunden hier und weh das ist ein trainer auch ein ausgang Das ist denn ein anderer Ausgang, wenn es hier weitergeht. Das ist nämlich der Ausgang, von dem ich äh, wusste. Aber da haben wir überhaupt Stärke. Nein. Nein, haben wir nicht. Zumindest jetzt gerade nicht dabei. Haben wir, haben wir überhaupt Stärke? Doch haben wir. Potro hat Stärke gelernt. Oh, ich habe Potro nicht dabei. Nein. Ah, oh, Kacke. Und das hier bringt jetzt leider auch nichts mehr. Weil der will bestimmt kämpfen. Ach Gott. Ja, Leute, dann, ähm Ach. Ich halte mich gerade so lange an den Alfruinen auf. Das wollte ich überhaupt nicht. Oh Gott. Ich wusste gar nicht, dass die Original so lange sind. Hier sind die eigentlich viel kürzer in Erinnerung. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Hm. Naja, gut, also ich wollte eigentlich die Folge ein bisschen länger machen heute, aber wenn wir jetzt hier in den kleinen kleinen Stopp sind und wir dringend nicht nur Heil-Items kaufen müssen endlich, Mike, sondern unser Team komplett tot ist gerade, wie man sehen kann. Dann das wohl heißen, dass wir hier die Folge beenden und dann die nächste Folge vielleicht das Finale von den Alfrieden ist. Das macht mich gerade ein bisschen crazy, dieser Ort, deshalb lass uns hier einfach aufhören. Ich brauche eine Pause. Haut rein. Ciao.